Hallo ihr Pisser! Jo, <lacht> was geht ab hier ist euer Sven Trucker? Oh baby! Oh! oh. Ey, du brauchst eigentlich Hilfe. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> yeah. Ghostfälle, well, ich hab das alles auf Aufnahme. Castal is my crush! Ghost Valley ist gerade gekommen. Was? Traurig. <lacht> <lacht> Nein. ich ja, oh, hab' ein bisschen getan. getan. Digga, wieso hupen die hier alle? Ach, da ist wir okay. los, los, los, los. Wow! Oh. Scheiße! Oh. <lacht> Hilfe. Ich war auf 140. Komm, beeil' hey, dich, Auto. Beschleunigen, beschleunigen. Komm, bei dich LKW. Ich habe nicht umsonst für dich 200k ausgegeben. Noob. Nope. Ich hab glaube eine halbe Million in meinen gesteckt. Oh Gott. Gib mir aber bitte Platz, sei ein guter Junge. Wir fahren okay. gerade schon einen Auftrag, aber wir, du könntest noch mitfahren. Wir fahren wahrscheinlich sehr scheiße. Das sind wir ja gewohnt bei dir. Alter. Oha, Rocky verteilt. Würdest du... Du würdest schon behaupten, dass das ein sehr kle cleanes rad, rad battle war. Du bist einmal durch die Luft geflogen mit deinem hinteren Anhänger. <lacht> ja, war sehr clean. Hast du mich gekickt? Ich kann nicht joinen gerade. <lacht> Der ist tot. Wie fährst du? Du bist ein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Was? Du bist so ein Hurensohn. Du bist ein Hurensohn. Ja, einfach extra hustet. Hä, hey, nee, das war wirklich nicht mit der Absicht, ich spüre auf Gott. Ja, ja, ja. Hey, glaubst du überhaupt Wirklich? So, was brauche ich denn Nein. jetzt? Ich... Aber ich glaube an den heiligen Heinz. Was brauche ich, denn... brauch ich denn jetzt hier isoliert? Doppelkombi? Wir wurden letztens im Religionsunterricht gefragt, an was wir glauben. Also es gab die halt heiligen. die Auswahl zwischen den klassischen Religionen. Ich hab, Mir hatte irgendwie so ein bisschen die HHR gefehlt. Warum? Hey, der heilige Heinz wird nicht wie ein heiliger Heinz. Der fährt wie ein beschissener Heinz. Das habe ich auf Aufnahme, das weißt du. Oh, ich auch. Das gibt einen Kick. Ich würde sowas niemals sagen. Du bist mein allerliebster Sven, den ich kenne. Ich kenne auch nur einen Sven. Aber egal. Du bist mein Liebster. Nimm dir mich alle Sven. Immer mit T-S oder Z. Sven. Soll ich dich Sven nennen? okay. Oder soll ich dich Svetlana nennen? Sven, ja. Ich nenne dich Svetlana. Let's go, Ein großen Namen, passt ja auch. <lacht> Tschüss. Du das <stirbst> auch. <lacht> da geht's schon los. Digga, keine Ahnung. Ich irgendwie abends geht's, geht's mir immer richtig scheiße. Ich habe total Übersteuern dann... in der Kurve. Digga, ja, wollen mir eins Autos auf, dem, auf der Nordrhein ballern Bock, so doll. Digga, ich bringe mich um. Junge, bist du lost. Der Auftrag ist abgelaufen. Ach, bist du scheiße. Junge, ich räum dich jetzt ab. <lacht> <lacht> Mach das bitte. Versuch's doch. Wenn ja. du dich traust. Er macht das. Mit. Er macht das. Ja, aber er kann es nicht. Weil du Pussy einfach Kollision so ausmachst auf... Betriebsgelände. Och das komm, ist, das ist verboten.